Das kann doch wohl nicht wahr sein, den, den mordet der mich hin und ich will das nicht. Ich setze mich mal gemütlich hin und trinke eine Tasse Kaffee.